Also es gibt solche, solche Dinge, die passieren einfach und die sind super optimal, wie man sagt. Und trotzdem, glaube ich, ist es gerade da, umso wichtiger, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir uns bewusst nochmal auf Gott ausrichten, wo wir bewusst nochmal noch mal in uns gehen und sagen, Herr, ich vertraue dir trotzdem. Jetzt erst recht vertraue ich dir. Ja, die Dinge sind da und es ist manchmal nicht schön und manchmal hat man viel Grund zum Klagen, aber immer wieder das Herz daran zu erinnern, halte dich an Gott. Der ist das, wo du Hoffnung bekommst, wo du Frieden bekommst, wo du Kraft bekommst. Ich glaube, die meisten von uns, gerade die älteren Geschwister, die können, können das bestätigen, die haben das erlebt, das ist so. Das ist nicht nur, nicht nur eine, eine Kopfsache, sondern man kann das wirklich erleben, wenn wir uns an Gott halten, dann schenkt er uns seinen Frieden, dann schenkt er uns Kraft und Geborgenheit bei ihm. Das ist das, wovon ich am Anfang geredet habe. Er ist eine Liebe, die in den, gerade in, in schwierigen Zeiten durchträgt. Wenn wir die erleben, wenn wir die, die erfahren, dass es unser Herz verändert. Wir haben uns vorgenommen, jetzt in der nächsten Zeit über Glauben zu predigen, weil der Hintergedanke war, weil wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir, wo wir Glauben brauchen, wo wir dieses Vertrauen in Gott brauchen, dass er uns auch durch eben solche Zeiten durchträgt. Aber mir ist so, gestern bei der Vorbereitung das aufs Herz gelegt worden, dass ich eigentlich eigentlich über Liebe predigen möchte. Weil die Bibel sagt, die, die Liebe, die treibt die Angst aus. Also wenn wir über, über Angst reden und brauchen ein Gegengift, dann, dann ist die Liebe eigentlich das. Nicht irgendeine Liebe, sondern die Liebe Gottes zu uns. Und ich habe euch heute wieder... Eine Stelle aus dem Johannesbrief aus dem ersten mitgebracht, und zwar das Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Johannes schreibt, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Lieger Geist, ich bete, dass du, dieses Wort uns heute neu eröffnest. Dass du uns heute neu bewusst machst, was es bedeutet, Herr. Dass der Vater uns so sehr liebt. Dass das zu einer Lebensgrundlage für uns wird. Darum bete ich, öffne du uns heute dein Wort. Amen. Ich werde heute diese vier Verse, die ich vorgelesen habe, in zwei Häppchen einteilen. Erst die ersten beiden Verse und danach die zweiten beiden Verse. Und dann werden wir so einen, nicht ganz streng durch die Verse durchgehen, aber so einen Gedankenweg gehen von, von Gott aus, von der Liebe aus zu Jesus und von Jesus wieder zurück zu uns. In den ersten beiden Versen heißt es, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe ist eine ganz bedeutsame Aussage. Es ist bedeutsam, weil es nicht nur heißt, Gott, Gott liebt uns, was ja stimmt. Es heißt nicht nur, Gott hat Liebe, sondern es heißt, Gott ist Liebe. Hier wird eine, eine Wesensaussage über Gott gemacht. Und das ist insofern bedeutsam, weil es davon sehr wenig in der, in der Bibel gibt. Ja, diese, diese Wesensaussagen über Gott. Das heißt, nirgendwo in der Bibel heißt es, Gott ist Zorn oder Gott ist Strafe oder Gott ist Gericht. Nicht mal Gott ist Gnade, sondern Gott ist Liebe, das sagt die Bibel. Die anderen Dinge kommen auch vor, sie sagt, es heißt auch, Gott ist zornig mit unseren, mit unseren Sünden, mit dem, was wir tun. Es heißt auch, Gott wird richten, sagt die Bibel auch. Sie sagt auch, Gott ist gnädig, aber nicht Gott ist Gnade, sondern Gott ist Liebe. Wenn wir über, über Gott nachdenken wollen, wenn wir, wenn wir ihn verstehen wollen, dann müssen wir, dann werden wir automatisch mit, mit Liebe konfrontiert und zwar mit Liebe in, in, in reiner Form. Mit echter Liebe, mit Liebe, die, die, wirklich fast aggressiv für uns ist. Ja, die für uns ist, egal was kommt, egal was, was da sein möchte, egal was uns trennen möchte davon. Das sagt der Paulus auch, es ist nichts kann uns davon trennen. Von dieser Liebe, die in Gott ist, die ist so, so massiv, so, so, überwältigend für uns. Und das ist damit auch der, der Ursprung der Liebe in uns. Das heißt, wer aus Gott geboren ist, der liebt. Und beim letzten Mal vor zwei Wochen, als ich gepredigt habe, da hatten wir über diese Wiedergeburt geredet. Da hatten wir geschaut, was, was heißt das, wiedergeboren zu sein? Und das will ich jetzt gar nicht nochmal noch mal aufrollen, sondern heute wollen wir schauen, diese Wiedergeburt, die schenkt uns Liebe, die führt uns dazu, dass wir lieben, dass wir andere lieben. Was bedeutet das, dass, es, dass wir diese Liebe auch in uns haben? So wie, so wie ich gesagt habe, die Liebe ist das Gegengift zur Angst. So ist diese Liebe auch das praktisch der Gegenappell zu der Zeit, in der wir leben. Ja, weil es heutzutage, das war natürlich auch irgendwie schon immer so, es ist immer mehr um, um das Ich geht. Meine Karriere das ist mir wichtig, meine, meine Selbstverwirklichung sagen wir. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Mir ist wichtig, dass, dass ich genug Geld habe, dass ich eine gute Karriere habe, dass ich eine Familie gründen kann. Aber die Liebe, die geht darüber hinaus über das eigene, über diese Ich-Bezogenheit. Die Liebe Gottes, die in uns sein sollte, die, die Johannes schreibt, die wir füreinander haben sollen. Die Liebe schaut nicht auf das eigene Ich, sondern schaut auf, auf das Wohl von dem Anderen. Also die, die Liebe schaut zu Gott, wie Jesus sagt, sie schaut zum Nächsten und sie schaut auch zuletzt natürlich auch auf sich selbst, auf das eigene Wohl, aber nicht auf Kosten aller anderen. Und so sagt Johannes hier, so sollen wir einander lieben. Das Problem ist, es tun wir natürlich nicht. Ja, ich meine, ich würde gerne sagen, ja, wir lieben genauso wie Gott liebt. Ich würde gerne sagen, dass ich genauso liebe, wie Gott mich liebt. Aber wenn ich in mein eigenes Leben schaue, dann sehe ich, die Menschen, die mir nahe stehen, die sind mir wichtiger als andere. Ja, meine Frau ist mir wichtiger als viele von euch, die hier sitzen. Wahrscheinlich alle. Muss ich so ehrlich sagen. Aber es ist ja nicht Gottes Liebe eigentlich. Gott ist nicht, Gott ist nicht in, diesem, in diesem Denken verhaftet. Gott ist vom Wesen her nicht so, dass er so liebt. Er sagt nicht, der ist mir, der ist mir lieber und ihr alle anderen, ihr kommt dann irgendwo auf den entfernten zweiten Platz. Sondern Gott sagt, ich liebe euch alle. Ich liebe dich, ich liebe dich. Er liebt mich. Da gibt es keine, keine Grüppchenbildung. Und mir ist das beim CCD aufgefallen, aber es ist hier natürlich unter uns genauso. Es gibt immer, immer Gruppen, die sich bilden. Und unter den Gruppen, da hat man sich besonders gern. Da tauscht man einen aus, da weiß man, was den anderen beschäftigt, was bei dem anderen vorgeht. Und dann gibt es immer auch automatisch eigentlich Leute, die in keiner Gruppe sind, die irgendwie außerhalb sind. Und um die kümmert sich dann keiner. Aber das ist eigentlich nicht die Liebe, die Gott, uns, die Gott uns gezeigt hat, die wir in Jesus sehen. Sondern die Liebe ist eine Liebe, die die Gruppengrenzen sprengt. Die wirklich auf den, auf den Bedürftigsten zugeht, gerade auf den zugeht, der es am meisten braucht. Und das sagt Johannes, lasst uns einander auch so lieben. Das heißt, wenn du wissen willst, wie sehr du Gottes Liebe begriffen hast, dann schau, wie du mit denen umgehst mit denen du am wenigsten anfangen kannst. Die sich vielleicht komisch verhalten, die vielleicht komisch riechen. Und da sehen wir dann, wie sehr unser Herz weich geworden ist durch den Heiligen Geist oder wie sehr wir selber auch, auch verhärtet sind. Und das sehe ich natürlich an mir selber auch. Ich, muss da nicht, muss da, ich zeige da nicht mit dem Finger auf euch, sondern ich will euch damit hineinnehmen in diesen Gedankengang, dass Gott uns, uns, uns so sehr liebt, und wir diese Liebe oft gar nicht verstehen. Und sie selber auch nicht leben, obwohl, obwohl es ja gesagt wird, das sollen wir eigentlich tun. Und es geht ja eigentlich noch weiter. Wenn wir lesen in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und die Welt sind ja nicht, nur, nicht mal nur die Menschen. Sondern Gott hat seine ganze, alles hat er geliebt, seine ganze Schöpfung, alles, was er gemacht hat, alles, was ihr seht, das hat er so sehr geliebt, dass er seinen Sohn, dass er Jesus in diese Welt geschickt hat. Heutzutage der ökologische Gedanke ist ja, ist ja immens wichtig und das ist auch eine sehr eine gute Sache, dass wir uns bewusst werden, dass wir für die Schöpfung auch eine, eine Verantwortung haben. Aber die Welt und das hatten wir in der letzten Predigt auch, ist nicht nur, nicht nur das Gute, ist auch alles. Wissen Gott liebt die Welt in ihrer ganzen Zerbrochenheit. Liebt er sie trotzdem? Gott sagt nicht, ich, ich liebe euch schon, aber erst wenn ihr alles Schlecht aus eurem Leben wegräumt, erst dann liebe ich euch. Sondern Gottes Liebe es ist so radikal, dass sie liebt, obwohl er das alles sieht. Obwohl diese ganzen Dinge in deinem und meinem Leben sind. Obwohl er unsere Herzen kennt und sieht, dass wir eben einander gar nicht so lieben, wie er er das möchte. Und dann eben nicht nur nicht nur das, was, wir, was uns gut tut, nicht nur die, die uns gut tun, sondern wirklich jeden. Jesus sagt das selber an einer anderen Stelle, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Und es ist eben diese Liebe Gottes, die nicht, die nicht Halt macht bei den eigenen Leuten, die nicht Halt macht nur bei denen, die einem wohlgesonnen sind. Und das hat Gott in Jesus genau vorgemacht. Er hat die Welt so sehr geliebt, jeden Menschen, auch den zerbrochensten, den kaputtesten Menschen, dass er seinen Sohn gegeben hat für diesen, für jeden. Ich habe bei dem CCD mich mit einer Frau unterhalten, ich kam ganz zufällig mit ihr ins Gespräch, war aber eigentlich immer so. Die war im Ahrtal damals. Acht Monate lang ist sie da hingegangen als Seelsorgerin und ist einfach nur von Haus zu Haus gegangen mit einer Gruppe von Leuten und hat, hat den Menschen einfach Gespräche angeboten haben dann auch mal Wände eingerissen, die eingerissen werden mussten oder Gärten umgegraben. Aber ihr Anliegen war wirklich, einfach ein Ansprechpartner zu sein für die Menschen, nach dieser furchtbaren Flut, die da war. Und ich meine, das fand ich total bewegend von ihr zu hören, dass es Menschen gibt, die, die diese Liebe Gottes eben weitergeben wollten. Aber ich aber hinaus will, eigentlich ist was anderes. Und zwar hat sie mir dann so ein bisschen erzählt von dieser Lage dort, und kam dann irgendwann darauf zu sprechen, wie unglaublich viele Menschen es gab, die diese Lage ausgenutzt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, es war auch in den Nachrichten damals, ein paar Tage nach dieser Flutwelle war irgendwie eine Diebesbande, ist dort ins Ahrtal gefahren mit einem Feuerwehrwagen und haben dann über Lautsprecher gesagt sofort, alle müssen flüchten, es kommt noch eine Flutwelle hinterher. Und die Menschen sind dann in die Berge geflüchtet, und hinterher haben die die ganze Wohnung ausgeräumt. Genauso hat sie mir erzählt von Handwerkern, die da, die da am Bauen waren. Und äh, der Handwerker wollte gerade wieder gehen mit seinen, beiden, äh, mit seinen beiden Koffern praktisch, mit dem Werkzeug drin, hat er noch seinen Hut vergessen, hat die abgestellt, wieder ins Haus reingegangen, hat seinen Hut geholt, ist sie rausgegangen, war das ganze Werkzeug weg. Und so hat, hat sie gesagt, haben sie immer wieder erlebt. Sie sind zu Leuten gegangen, die ihnen gesagt haben, dass sie sich nicht aus dem Haus trauen, weil sie Angst haben, wenn sie zurückkommen, dann haben sie gar nichts mehr, dann ist alles geklaut. Und da schauen wir dann wirklich in die Abgründe des Menschen hinein. Wozu Menschen eigentlich fähig sind. dass Wenn das Schicksal schon so, so eine Flutkatastrophe da schickt, weil das, wo die Menschen, wo denen schon alles genommen wird, dann kommt immer noch jemand und macht es noch schlimmer. Und deswegen schockiert mich auch, muss ich auch sagen, was man in der Ukraine jetzt sieht, schockiert mich nicht so sehr. Weil das einfach, einfach wir Menschen sind. Wir sind so. Diese Verbrechen, die wirklich furchtbaren Verbrechen, die da begangen werden, Menschen sind so. Wir haben uns schon immer solche Dinge angetan. Wenn wir in die, in die Geschichte der Menschheit schauen, es gab immer furchtbare Kriege, Immer wieder. Und ich glaube, wenn wir denken, dass es irgendwann mal nicht so kommen wird, dann haben wir noch verkannt, was, was in uns eigentlich steckt. Und ich glaube, eigentlich in jedem von uns steckt, tatsächlich. Wir haben jetzt hier gute Umstände, bei uns gibt es keine Flutkatastrophe, deswegen passiert bei uns sowas nicht. Aber wenn hier irgendwas Ähnliches passieren würde, wenn wirklich mal der Strom so teuer wird, dass man sich nicht mehr leisten kann, na, was für Zustände werden dann bei uns herrschen? Und das Bewegende jetzt ist, für mich bewegender, für diese Welt hat Gott seinen Sohn gesandt. Für diese Menschen hat er seinen Sohn gesandt. Für die Verbrecher, die dort ins Alltag gegangen sind, um Menschen auszurauben, denen sowieso schon alles genommen wurde, für die hat er seinen Sohn hingegeben. Für solche Menschen ist Gott, ist Jesus gestorben. Darum schreibt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 Ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt aber ich glaube niemand hier hier ist niemand für den ich meine tochter opfern würde Seien wir ehrlich das würde ich nicht tun So weit reicht meine liebe nicht also ihr seht ich muss auch ich muss auch wachsen in dieser in dieser liebe gottes aber gott hat seinen einzigen sohn gegeben für uns und für verbrecher für jeden menschen wenn diese frage gestellt wird warum lässt gott leid in der welt zu da frage ich mich, warum sollte er es denn nicht zulassen? Es ist ja Menschen gemacht, solche Sachen. Ja, diese, wirklich diese, diese furchtbaren Dinge, die wir Menschen uns gegenseitig antun. Gott könnte ja sagen, das ist euer Problem, ich habe euch eine Welt gegeben, was ihr daraus macht, ist nicht, mein, ist nicht mein Bier. Aber dass er gerade das nicht tut, sondern dass er, dass er uns, dass er seine Schöpfung so sehr liebt, dass er sagt, er wird selber ein Teil davon in Jesus er begibt sich in diese Welt mitten hinein. Er hat Anteil an dem Leiden der Menschen. Weil es ihm halt gerade nicht egal ist, weil er nicht, nicht einfach nur daneben steht und zuschaut, sondern weil er mit uns leidet, weil er bereit, Mensch zu werden in Jesus und, und an diesen Leiden teilzuhaben. Und sich zu zeigen, und um zu zeigen, wie sehr er uns liebt und dann sogar bereit war für uns, noch mehr zu leiden, ans Kreuz zu geben und zu sterben für uns. Der, der eine, der es eigentlich nicht verdient gehabt hätte, zu sterben, der wirklich ohne Schuld war, der wirklich nichts falsch gemacht hat, er wurde gerade ermordet. Er hat nicht mal versucht, sich zu verteidigen. Deswegen wird die Liebe Gottes sichtbar in Jesus weil wir da wirklich sehen, wo, wozu Gott bereit ist für uns. Petrus schreibt das im ersten Brief, Kapitel 2. Tretet in seine Fußstapfen, schreibt er der Gemeinde, und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorgegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Nur Jesus konnte uns mit Gott versöhnen. Nur Jesus war dazu in der Lage, dieses, das Opfer zu bringen, unsere Sünden mit ans Kreuz zu tragen, weil er selber eben keine hatte, weil er selber eben frei davon war. Das hat er für dich gemacht, das hat er für mich gemacht, das hat er für die Verbrecher am Ahrtal gemacht. Für jeden Einzelnen ist er ans Kreuz gegangen. Das hat er für die russischen Soldaten gemacht, für die Menschen ist er gestorben. So, so überströmt ist seine Liebe. Und darum, darum kommen wir auch nicht an Jesus vorbei, wenn wir zu Gott wollen. Weil wir damit konfrontiert werden müssen, mit der Liebe, die, die er für uns hat. Weil wir das erkennen müssen, wie, wie liebevoll er ist. Und das sehen wir in Jesus. Wir sehen, wie, wie stark Gottes Herz für uns schlägt, wie sehr sein Herz für uns blutet in Jesus. Und Jesus ist der Einzige, der in der Lage war, unsere Schuld auch auf sich zu nehmen. Und darum schreibt Johannes auch in dem ersten Teil, den ich schon gelesen hatte, der liebt, kennt Gott. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Weil Gott so sehr, weil sein Wesen halt wirklich diese Liebe ist. Und wenn wir Gott auch nur, nur im Ansatz verstehen und, und, und erkennen wollen, dann müssen wir die Liebe erkennen, die er für uns hat die er für dich und für mich hat. Und ich glaube deswegen trägt uns das auch aus aller Angst heraus, wenn wir wirklich wirklich begreifen können. Und ich habe heute versucht euch das noch mal vor Augen zu führen. Wenn wir wirklich begreifen können, wie, wie extrem, wie kostbar so seine Liebe für uns ist, wie sehr sein Herz für uns blutet, dann wissen wir, wenn wir uns daran festhalten, dann können wir durch alles durchgehen. Dann können wir durch, alle, durch alles Leiden, was uns sinnlos erscheint, durch alle alle Bedrängnis, durch alle Verfolgung, durch durch alles, was unplanmäßig läuft im Leben oder entgegen unseren Wünschen läuft, können wir durchgehen mit einer, mit einer festen Gewissheit, dass wir trotzdem wissen, Gott liebt uns so sehr. Was er macht, das ist gut, auch wenn wir es oft nicht verstehen. Wenn wir... aus der Angst heraus wollen, da müssen wir zur Liebe Gottes. Da müssen wir diese Liebe erfahren, diese Liebe finden. Und die finden und erfahren wir nur in Jesus. Weil Jesus das, das deutlichste Bild von der Liebe Gottes ist, was es geben kann. Weil Jesus selbst uns gezeigt hat, wie sehr Gott uns liebt. Ich möchte dass wir uns silke genau du kannst nach vorne kommen ich möchte nicht sofort jetzt in den in den abschluss gehen sondern dass es noch ein bisschen in uns arbeiten kann dass ihr noch darüber nachdenkt dass ich darüber nachdenken kann was das bedeutet was diese liebe bedeutet was es für mein leben für dein leben bedeutet wenn gott dich so sehr liebt wie ich eben gesagt habe das tut er was, was heißt das für dein Leben? Lass dich von dem Heiligen Geist ansprechen. Lass ihn zu dir sprechen. Jesus kennt dich durch und durch. Wenn es nötig wäre, würde er auch heute nochmal für dich ans Kreuz gehen. Aber es ist es nicht. Wie er gesagt hat, es ist vollbracht. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr sagte Thomas: Wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wir sollen wir dann den Weg dorthin kennen. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen.